und äh, grafisch darstellen. und dazu haben wir hier unseren Kameradummy, weil wir die Hardware zweimal zur Verfügung hatten, aufgebaut ähm, und haben hier ein wetterfestes Gehäuse äh, mit Aluminiumdeckel gebaut und ja, das ist unser Projekt gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.